Hallo, ähm, in diesem Video nur ein kurzer Hinweis. Unter Extras Optionen ähm, Rastereffekte bekommt ihr hier nun äh, Renderauflösung für Rastereffekte. Ähm, wenn ihr einen älteren Computer habt, könnt ihr hier die Bildschirmauflösung runtersetzen. Äh, Beziehungsweise wenn ihr einen besseren Druck haben wollt, äh, auch hier eine höhere DPI-Anzahl. Normal für einen normalen Druck ähm, sagt man im professionellen Bereich 300 DPI. Ähm, habt ihr natürlich einen schnellen Computer, dann könnt ihr jetzt hier auch bei der Bildschirmauflösung äh, eine höhere äh, DPI-Zahl wählen. Allerdings ähm, bringt das Ganze äh, eigentlich noch nicht so viel. Die Bilder bearbeitet ihr eigentlich in einem äh, Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop. Und da seht ihr ja schon, wie die Bilder ähm, aussehen. Ähm, ja, okay. Danke fürs Zuschauen.